Wie kann das sein, dass ich mich zuerst bezahle und dann die anderen kosten? In dem Rahmen von den Geld Impulse tun wir an Tag 7 auch 7 Euro rein in unser Glas. Ganz nach dem Guide. Da kannst du dir herunterladen unter diesem Video und haben bereits 28 Euro in unserem Sparglas. Eine gute Gewohnheit kann niemals schaden. Dieses Muster habe ich von Robert Kiyosaki übernommen dann er ist der Meinung, dass wenn man sich selber bezahlt für eigene Mühen und Anstrengungen, und zwar als erstes, dann motiviert man sich noch besser, um das Geld zu verdienen und weckt die Kreativität und den Drang danach. Es geht nicht darum, wie viel Geld man verdient, sondern es geht darum, wie viel Geld man davon behält. Robert Kiyosaki in seinem Buch Reach that, poor that. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus Reihe über persönliche Finanzen kategorisieren und ordnen zum Bereich 6-Töpfelsystem, das ich dir heute von mir vorstellen möchte. Ich habe von besten der besten Finanziers gelernt. Robert Kiyosaki. Und das stimmt, er hat recht, denn seitdem ich von meinen Einnahmen das Geld zuerst fürs Investieren, für meinen Vermögensaufbau nehme und auf mein Spaßkonto noch zusätzlich Geld einzahle, kann ich noch mehr arbeiten, mich noch mehr anstrengen und fühle ich mich überhaupt nicht in einem Hamsterrad, obwohl ich noch in einem bin, noch bin ich nicht ganz raus aus ihnen, aber ich habe eine völlig andere Einstellung dazu. Und nun zu den sechs Töpfesystemen. Ich blende jetzt meine Präsentation ein und erkläre ich dir am besten anhand von Bildern und Grafiken, was das auf sich hat und erzähle ich ein bisschen im Hintergrund, wie sich das zusammenstellt. Zuerst siehst du sechs Töpfe System für Cashflow. Oben steht Einnahmen und von den Einnahmen Geldmagnet 10% einzahlen. Das tue ich mit jeder Einnahme, die ich tätige oder die bei mir ins Haus kommt. Wenn du mehr zum Thema Geldmagnet wissen möchtest, dann schau bitte ein Video. Ich verknüpfe dir auch in der Beschreibung, aber gibt es auf meinem YouTube Kanal dazu, was das auf sich hat. In den unteren Bereich unter den Einnahmen stehen Ausgaben. Und sie teilen sich wie folgt ein. In dem ersten Eimer, in dem ersten Topf, befindet sich Vermögensaufbau. In dem zweiten Spaß-Topf. Genau diese beiden Töpfe sind die Töpfe, die ich zuerst fühle, jeden Monat, wenn ich mich bezahle. In dem dritten Topf, der etwas größer ausfällt, zu den Einteilungen, wie viel, wohin sollte, komme ich denn später. Deshalb wirst du auch klar sehen, was halt Topf so groß ist. Da zahle ich meine Fixkosten und und alle Kosten mit Versicherung, mit Kredit, also alles, was in Fixkosten enthalten ist, aus diesem Topf. Danach kommt der vierte Topf ungeplanten Ausgaben. Da sind alle möglichen. Ungeplanten Ausgaben, wie zusätzlich Ausgaben für Kinderbücher oder ungeplante Nachzahlungen und, und, und. In dem fünften Topf ist ein Bildungstopf nach DHF, EK. Das ist ganz wichtig, in sich selbst zu investieren und mit dem Spaß nicht verwechseln. Allerdings Bildungstopf ist ein Mindset, also Denkweise Topf, ist unwahrscheinlich wichtig, dass man dafür immer das Geld zur Seite legt. Bleibt etwas Überschuss? Also kostet ein Kurs, Fortbildungskurs etwas weniger, als ich zurückgelegt habe, kann ich immer noch den Überschuss in Spaßkonto oder in Vermögensaufbau stecken. Aber grundsätzlich möchte ich mich weiterentwickeln, denn davon hängt alles in meinem Leben ab. Und der letzte Topf, der sechste Spenden, der fällt etwas kleiner aus. Und zu den prozentualen Aufteilungen gehe ich in der Zukunft in diesem Video noch ein. Jetzt möchte ich dir zu dem Sechstöpfe-System oder Sechskonten-System etwas mehr erzählen. Es gibt Studien, die beweisen, dass die reichen Menschen nicht kluger sind als die sogenannten armen Menschen. Der große Unterschied, dass die reichen Menschen einfach andere Geldgewohnheiten haben und dadurch noch reicher werden. Es gibt zwei Gründe, warum man nicht gut mit Geld wirtschaften kann. Der erste Grund ist die Konditionierung. Die Umgebung, in der du und ich aufwachsen, konditioniert uns einfach nicht richtig in den Umgang mit dem Geld. Und das zweite ist einfach nicht der richtige Umgang mit dem Geld. Das ist natürlich nicht ein Traumthema, aber der große Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg im Geldverwalten liegt es einfach daran, dass man nicht das richtige System kennt und nicht richtig Geldwirtschaften gelernt hat. Und viele Menschen wollen das Thema Geld gar nicht so richtig lernen und wollen es auch gar nicht begreifen. Dann, sie denken, das schränkt ihre Lebensweise ein. Oder sie denken noch ergänzend dazu oder auch generell, dass sie über das Geld etwas lernen werden sollten wenn sie viel davon haben und das erste ist schade aber dann wird man auch nie viel geld haben oder nie ausreichend geld haben und, und zu dem zweiten punkt kann ich nur sagen von mir aus dass das geld nie genug nie früh genug kann man anfangen zu verwalten selbst mit den kleinen beträgen dann wie ein sprichwort mit dem ich aufgewachsen bin besagt auch in Geldfragen, beginne das Kind zu erziehen, solange es quer auf dem Bettchen passt. Und es ist irgendwie logisch, dass wenn man im Kleinen nicht wirtschaften kann, kann man im Großen auch das ganze Geld nicht verwalten, dann wird das Universum nach der Anziehungskraft dir auch nicht mehr Geld zutrauen, denn mit den Ressourcen muss man im kleinen Rahmen auch schon lernen. Denn es ist ganz klar, in allen Sachen, wie in Geldfragen, müssen richtige Gewohnheiten aufgestellt werden. Und sobald man diese Gewohnheiten positioniert hat, dann wird das Geld in das Leben treten. Und darin ist keine Zauberei. Deshalb in dem sechs töpfe system beginnt man mit dem Spaßkonto, wo man 10% vom Einkommen auf dieses separate Konto als erstes Einzeit. Darin sollten sich Dinge enthalten, befinden, die einem gut tun. Bei mir ist zum Beispiel: Ich trinke gerne einen schönen Champagner. Ich ähm, fahre gerne in Urlaub. Ich gehe gerne zu den Kunstausstellungen. Ich gehe gerne ins Konzert und all solche Dinge. Ähm, Fashion, also Schuhe, Kleidung, neues Laptop oder ein neues Handy. Aus diesem Spaßkonto werden die Dinge bezahlt. Im letzten Jahr, in 2021, habe ich mir nämlich dieses schöne Laptop angeschafft, wo ich jetzt mein Video drehe. Das war fällig und ich bräuchte wirklich, wirklich einen tollen Laptop. Und da habe ich aus diesem angesparten Spaßkonto 1000 Euro für mein Laptop ausgegeben. Es war erreicht. Ich habe mich damit quasi belohnt. Dann auf der anderen Seite. Und das ist ganz gut. Nummer zwei ist Investitionskonto. Denn auf das Investitionskonto zahle ich auch 10 nach diesem Sechstöpfesystem ein. Und immer wenn ich Aktien oder Krypto eingekauft habe und mich diszipliniert habe, diese Geld dahinfließen zu lassen, habe ich mich ausgeglichen gefühlt durch mein Spaßkonto. Denn ähm, die menschliche Natur ist holistische Natur. Also wenn man sich etwas vornimmt zu tun, dann möchte man auf der anderen Seite auch Belohnung. Und das ist eben halt der Punkt. Und zuerst zahle ich auf mein Spaßkonto, dann zahle ich auf mein Investitionskonto. Das geht bei mir gleichzeitig. Das muss man jetzt so nachvollziehen. Das zweite Konto mit den Investitionen, das ist Konto für meine finanzielle Freiheit. Auf dieses Konto kommen Aktien, Investitionen wie Kapitalanlagen, wie Dividende, ähm, passives Einkommen. Also ich sage, das ist meine Kuh, die ich anzüchte und schlachte niemals eine Kuh. Du kannst sie ab und zu melden. Also je größer die Kuh ist, desto schneller komme ich an die finanzielle Freiheit. Und desto mehr Milch und andere Nebenprodukte bringt mir diese Kuh. Parallel dazu habe ich in meinem Haushalt überall Sparschweine und Sparhunde stehen. Da siehst du hier ein. Dann habe ich ein Schweinchen immer bei mir unter Bett. Nach fünf Schui muss man die Geldenergie auch mitfüttern. Und das Spargras, das übe ich mit meinen Zuschauern, damit sie diese Gewohnheit bei sich entwickeln. Und darüber hinaus habe ich ein Geldmagnet, wo ich nach dem Sechs-Töpfes-System als erste oben stehen habe. Dieses Geld bleibt auf meinem Konto und ungerührt, um das Geld anzuziehen. Und jetzt noch die schnelle Zusammenfassung von diesem Video. Eröffne dir ein separates Konto für deine finanzielle Freiheit und zahle monatlich 10% von deinem Einkommen, bereinigt also nach Steuern auf dieses Konto ein und rühre es niemals an. Es ist deine Kuh, dass du züchtest und je größer die Kuh ist, desto mehr Produkte, Milch, Käse, Butter und so weiter wird die Kuh dir in deinem Ruhestand bringen und für deine finanzielle Freiheit sorgen oder für Rentenlücke führen, ausgleichen, was auch immer. Denke an das Schema von der Kuh von diesem Konto. Das sind Aktien, das sind Immobilien, das sind, wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, du wirst viele Möglichkeiten entdecken, wie diese Kuh weiterhin zu züchten wäre und möglich ist. Und zum Ausgleich. Zu diesem Konto Spar, äh, stellst du Spardosen überall in deinem Haus oder in deine Wohnung auf und tust täglich, täglich eine Münze in das Sparschwein, in die Spardose ein. Ob das 5 Cent, 10 Cent, 20, 50 Cent, 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, das könnte auch mehr sein. Es geht einfach darum, dass du eine Gewohnheit entwickelst und Aufmerksamkeit zum Thema Geld antrainierst. Dann Eröffne dir noch ein weiteres Konto. Das kann von deiner Bank auch ein Unterkonto sein. Da gibt es auch Kreativität und Systeme. Schau dich einfach auf meinem YouTube-Kanal nach weiteren Informationen um oder einfach auf YouTube generell. Spaßkonto. Auf dieses Spaßkonto zahlst du ebenfalls 10% von deinem Einkommen ein und Belohnst dich nach Lust und Laune. Wichtig ist dabei, dass du jeden Monat diese zehn Prozent ausgibst. Belohne dich sofort. Du wirst sehen, je größer dein Einkommen ist, desto größer ist verhältnismäßig diese prozentuale Beteiligung auch auf deinem Spaßkonto. Und das wird dich erfreuen und weiterhin bei der Laune halten. Ich weiß es, dass du das tut es mit mir. Ich garantiere dir, dass es bei dir auch sein wird. Es ist weiterhin ein Konto für Fixkosten 55%. Das dritte Konto, das vierte Konto werden die ungeplanten Kosten, dann kommt von deinem Einkommen 10% auf dieses Konto. Das fünfte Konto ist Bildungskonto. Total wichtig, auch 10%. Bilde dich einfach weiter. Kaufe dir die Bücher über Finanzen, belege dir die Kurse über die Finanzen, äh, besuche Seminare, äh, kauf dir Online-Kurse, schau dir die Videos bitte auf meinem Kanal. Ich habe da einige schon zusammengestellt und auch auf, auf der YouTube Plattform generell. Und breche deine Komfortgewohnheiten. Begrüße die Unbequemlichkeit und trainiere neue Gewohnheiten ein. Dann ist es niemals so, dass ein Vakuum entsteht, sondern der Raum wird immer mit etwas gefüllt. Und wenn du eine neue Gewohnheit anlegst, so wie ein, eine neue Schale, eine leere Schale anschaffst, dann wird sie gefühlt mit den Informationen, weil du ständig trainierst, Geld zu sparen, wird dein Sparschwein, weil du ständig etwas Neues dazu lernst. Und das wäre echt eine Menge zu lernen. Das dauert auch eine Weile. Also das Thema ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und es geht einfach darum, dass du schon im Kleinen beginnst, das Geld zu verwalten und zu wirtschaften. Wenn du möchtest, beginne es mit einem Euro. Trete aus der Zone deine Bequemlichkeiten aus. Verlasse deine Komfortzone. Steh einfach früher auf und lerne etwas über das Geld. Verlange nach der, der Gehaltserhöhung bei deinem Chef. Erhöhe einfach Preise in deinem Geschäft, wenn du selbstständig bist. Oder lerne täglich etwas zu dem Geld dazu. Das kannst du dank der Bücher machen. Ich verknüpfe dir im in der Beschreibung welche, das kannst du dank Online-Kurse machen und lernen, lernen, lernen und sich stärken, dann das Geld ist eine Lebensenergie. Ich danke dir fürs Zuschauen für dieses Video. Es gibt das dritte Video in der Reihe. Es geht um Taschengeld und Geld anlegen für die Kinder mit den Kindern. Abonniere meinen Kanal und teile das Video mit einer Person, die du glaubst, es brauchen wird. Schreib mir in die Kommentare deine Fragen, folge mir auf Instagram und Facebook und lass uns in der finanziellen Freiheit ankommen.